Willkommen auf der Märcheninsel bei eurer Marmeladenoma und Enkel Janik. Ich lese euch ein paar Fanbriefe vor. Der erste Brief kommt aus England und ist eine wunderschöne gebastelte Karte von dem Club Cards from Africa. Ist wunderbar gemacht und dient wahrscheinlich zu einem guten Zweck. Liebe Marmeladenoma, mein Name ist Anne und ich bin 27 Jahre alt. Wie so viele habe ich dich zufällig entdeckt. Ich bin sehr froh, dich im Internet gefunden zu haben. Deine Märchen versetzen mich immer in meine Kindheit zurück. Meine Oma, die 2008 verstorben ist, hat mir früher viele Märchen und Geschichten vorgelesen. Dazu muss ich auch sagen, dass meine Familie ebenfalls aus Baden stammt und mich, dein Akzent, dadurch noch mehr daran erinnert. Das gibt mir immer so ein Heimatgefühl, auch in der Ferne. Ich lebe mittlerweile schon einige Jahre in England, da ich auch hier studiert habe. Manchmal schauen meine Mutter und ich beide deinen Stream und reden dann anschließend darüber. Ihr gefällt es auch immer sehr, sehr gut. In einem deiner letzten Streams hast du erzählt, wie sehr du Katzen liebst. Deshalb habe ich diese Karte ausgesucht. Sie ist handgemacht, aus Recyclingpapier und der Erlös kommt einem guten Zweck zu. Finde ich ganz toll. Du hattest auch erwähnt, dass du ein, einige böse Kommentare bekommen hast. Das tut mir sehr leid. Ich kann nicht nachvollziehen, wieso manche Menschen so gemein sein müssen. Ich hoffe, es entmutigt dich nicht und dass wir uns auf noch viele, viele Streams freuen können. Entmutigt mich nicht, gar nicht. Bin nicht gemeint. Ich wünsche dir alles Liebe und Gute für die Zukunft und natürlich auch liebe Grüße an deinen Enkel Janik. Deine anne Catherine. Ein sehr, sehr schöner Fanbrief. So, und dann kommt ein Brief, da sind Marmeladengläser drauf. Ihr könnt es hoffentlich erkennen. Und ganz viele Erdbeeren drauf gemalt. Sehr lieb. Liebe oma wir kennen dich durch den Livestream von Gronkh. Ich muss immer wieder Danke Gronkh sagen. Wir finden, dass du einzigartigen Content hast und nicht den Standard-Youtubern folgst. Wir finden cool, dass auch jemand mit Lebenserfahrung YouTube und Livestreams macht. Für Leute, die keine Oma mehr haben, bist du wahrscheinlich eine Ersatzoma, die ihnen Märchen vorliest. Das ist wohl wahr, kriege ich immer wieder gesagt. Unsere ganze Klasse mag dich und findet deine Videos super. Mach weiter so. Danke auch an Janik. Vielleicht zeigt, zeigt er sich ja auch einmal. Wir wollen ihn so gern einmal sehen. Du kannst den Brief gerne in einem deiner Videos vorlesen. Liebe Grüße wünschen Ami und Caro und Klasse 9a. Und dann liegt noch ein Zettelchen bei, mit einer Briefmarke, das ist sehr schön. Ich kriege manchmal Fanpost. die anderen wollen ohne Briefmarken, aber ich habe bisher immer noch beantwortet, aber ich bitte euch, schickt mir ein Kuvert mit Briefmarke mit. Ich krieg 8 bis zehn Briefe am Tag, die kann ich nicht alle bezahlen. PS kannst du mir bitte drei Autogramme schicken. Danke schon im Voraus, eine Briefmarke und ich schicke ihr natürlich mehrere, wenn die ganze Klasse dabei ist. So, das war der rosa -rote Brief. Jetzt kommt. Liebe Oma, ich wollte einfach mal Danke sagen, dass Sie uns jeden Freitag, mittlerweile Samstag, eine tolle Geschichte vorlesen. Ihnen kann man so gut zuhören mit Ihrer ruhigen Stimme. Auch auf Ihrer sogenannten Wohlfühlinsel kann man sehr gut entspannen. Janik danke ich auch dafür, dass er die Idee hatte mit YouTube, Twitch etc. Ich hoffe, Sie lesen uns noch viele weitere Geschichten vor. Ein langes und ein schönes Leben wünsche ich dir, dein Fan Dennis. Ach ja, ich hoffe, Sie können mit mir unterschreiben. Die Briefmarke und der Zettel zum Unterschreiben ist im Briefkurier. Habe ich schon geantwortet. Dann kommt die Anita Victoria, ein schöner Name. Liebe Marmeladen-Oma, auch wenn ich dich nicht lange kenne, mag ich deine Streams sehr. Dank dir kann ich öfters abends einfach abschalten und dir zuhören. Das ist sehr gut, das war der Sinn der Sache. Danke auch an Janik, dass er dich auf YouTube und Twitch gebracht hat. Übrigens, mein Lieblingstier ist auch die Katze. Und ein, ein hübsches Skizze und eine Katze. Und Erdbeeren und noch ein Herz und natürlich ein Erdbeermarmeladeglas. Ja, sehr schön gemacht, habe ich sehr gefreut. Jetzt kommt der letzte. Es wäre natürlich noch mehr da, aber die Zeit drängt ein bisschen. Ich lese ja immer wieder welche vor. Liebe Marmeladenoma, ich heiße Daniel, bin zwölf Jahre alt und wohne in Rheinland-Pfalz. Zu dir und deinem Kanal bin ich durch Gronk gekommen, wieder. Ich danke dir und Janik für die tollen und entspannenden Videos. Viele Grüße, Daniel. Und ein Glückskleblatt, Glück für dich und Fragen. Erste Frage, hast du oder hättest du gerne ein Haustier? Wenn ja, welches? Hätte gerne eine Katze, geht nicht mehr, weil mein jüngster Sohn eine Allergie hat. Zweite Frage: Wie alt bist du und Janik? Janik ist 15 und ich bin 85. Dritte Frage: Was war dein Lieblingsurlaub? Mein Lieblingsurlaub war in Schottland. PS, bitte schick mir eine Autogrammkarte. Danke, viele, viele Ausrufezeichen. Und dann hier seine Adresse. Hätte ich es beinahe vorgelesen, will er ja nicht. So, das war die Fanpost für heute. Dann sage ich euch für heute Ade, eure Marmeladenoma und Janik.